Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt im letzten Video auf diesem Kanal gesehen, wie wir den Turbolader eingebaut haben. Das ist ein TTE 485. Hier ist jetzt ein. Air-Motor drinne, den ich äh, auch mit YouTube zusammen äh, oder mit, mit der Begleitung von der Kamera quasi umbauen lassen habe von... Vom Diesel. Vom Diesel, genau. Von, also ich wollte eigentlich sagen von Sascha. Ja. Also Sascha hat das, <lacht> das Ding umgebaut. Diesel habe ich nur umgebaut, aber von Diesel auf Benzin. Genau, war mal ein GTD. Da ähm, ist wie gesagt ein IS-38 Lader drin, da ist eine Downpipe drin, da ist eine Abgasanlage von HG Motorsport, Inlet Outlet HG Motorsport, Ansaugung HG Motorsport und ja wie gesagt bei HG Motorsport auch gemessen 423 PS. Ihr habt ähm, hoffentlich bei SAR auf dem Kanal gesehen, wie wir uns um die Spritgeschichte gekümmert haben. Das Schlüsselelement ist aber die Hochdruckpumpe. Genau. Warum? Ähm, sie fördert nachher nicht mehr ausreichend und darum werden wir sie umbauen mit einem größeren Schlüsselkit. Ja. Das heißt, man hat einen Zylinder mehr oder weniger und einen Kolben, der einfach einen höheren Hubraum hat, bei mhm. selben Hub. Das brauchen wir ab ungefähr wie viel PS? Wäre das sinnvoll? Ähm, eigentlich so ab 420, ab 420 430, dann nicht. läuft sie schon grenzwertig. Mhm. Was passiert, wenn die Grenze erreicht ist? Und dann würde der nicht mehr genug Sprit fördern können. Das heißt, er könnte abmagern, aber das Steuergerät ist so schnell, dass er da in Notlauf geht. Mhm. Da ist das gute Ding. Genau. <lacht> Hier haben wir die schöne Autotech-Pumpe. Die Autotech-Pumpe. Und heute geht der ganze Ofen äh, einmal auf den Prüfstand. Ob wir 500 PS knacken, ob der Motor hält äh, oder ob doch ein 15er da rein muss, weil das Pleuel hallo sagt, sehen wir in diesem Video. messung 479 nein 69 äh, ja, ja ich weiß es okay, ich habe schon gesehen erste messung 469 äh, ist eigentlich schon ganz gut ne? mhm. oder war ganz okay mussten jetzt erstmal gucken wo der ladedruck steht bei welchem tastverhältnis hm. und den rest macht marcy ich bin echt gespannt also der typ ist wirklich das also ich glaube dass der wagen noch nicht kaputt ist liegt unter anderem an seiner abstimmung ne? Ja, auf jeden fall ähm, wirklich äh, auf jeden Fall nochmal, ich lehne so ein paar Leute rum, <lacht> auf jeden Fall nochmal äh, danke ähm, Marcel von MTR, dass ähm, ja, das immer so super funktioniert mit dir. Ähm, ich bin gespannt, was denkst du, wo könnten wir heute rauskommen? Hau mal einfach eine Zahl raus, die du dir wünscht Ja, ich würde schon gerne wünschen, dass der das macht, wie der Lada auch heißt. Da vorbei gehe ich von, da gehe ich bei TTE von aus. Ja, denke schon wenn es ein bisschen mehr wird oder oder 5 PS weniger. Mein Gott, das Ding muss halten. Ja, genau. Das ist mir ähm, auch persönlich wichtig. Ähm, wir gucken einmal, was vielleicht, also vielleicht weiß ich noch nicht, wir gucken einmal, was so maximal gehen könnte, ähm, werden dann aber wieder auf jeden Fall im Bereich ähm, fahren, wo es dann safe ist. Weil ich bin halt ein Bleifuß oder habe einen Bleifuß. Ähm, dementsprechend soll das Ganze ja auch vernünftig funktionieren. Ich habe keine ja. Lust, ähm, also mein Portemonnaie hat keine Lust, dann in zwei Wochen wieder hier zu sein, um doch ein DASA einzubauen. Ja, wollte ich gerade sagen, da wird es fünfzylinder. Dann bauen wir den jetzt gar nicht auf, dann kommt direkt DASA rein, ja. GTX-Kit ja. und ab die Fahrt. Geil. Dann sprechen wir von, wie viel Leistung würden wir dann, wenn es so kommen würde? 850, 900. Aber nicht eintragbar, ne? 590. Okay. Ja, weil eintragbar, das ist halt ne, das ist nämlich das Problem. Ähm, das hier muss ja heute jetzt auch so gemacht werden, dass ich das eingetragen kriege. Ja. Ähm, weil dadurch, dass die Polizei halt immer zuguckt und so weiter... Nicht, dass die mich dann auf, auf den Prüfstand stellen und sagen, ja, du hast ja doch mehr wie im Schein Ja, nicht nur deswegen. Es soll ja auch sicher sein. Es ist ja auch irgendwo eine Versicherungsfrage. Dann kommt noch dazu, man sollte den Leuten nicht so viel vorleben. Negatives zumindest. Ja, klar. Man gilt ja auch als Vorbildfunktion und so. Ja, ja. sehe ich genauso. Ja. Gut, äh, während Marci da schreibt, ähm, sehen wir uns gleich bei der zweiten Messe. Lauf, beziehungsweise das war jetzt, glaube ich, sogar schon der dritte. Wie? dritte Messung, ja. ähm, was haben wir da jetzt an Leistung? 480 waren wir jetzt. 480 ähm, hat sich angefühlt. 25 Minuten ja. es würde aber noch mehr gehen. Ne? Es geht noch ein bisschen. Wir probieren jetzt mal noch mal und dann sehen wir weiter. Ja, wir machen aber jetzt videotechnisch für Schluss. für heute Schluss. Ähm, wir wollen ja nicht zu viel verraten. <lacht> <lacht> ähm, ja, am Ende muss das Ganze ja auch noch eingetragen werden. genau ne? Ja. das ist das wichtigste gut heißt ich danke euch fürs zugucken ähm, habt ihr erstmal mal so eine grobe hausrichtung ähm, wo das ganze so hingeht ich denke dass wir äh, irgendwas zwischen 94 500 ps vielleicht kommen das ist sage ich äh, ob das wirklich so ist ähm, weiß ich nicht ähm, ich fahre jetzt nach Hause hätte ich jetzt fast gesagt, ich, wir essen jetzt erstmal was, Marcel schreibt ein bisschen, ja. Danke fürs Zugucken, danke MTR fürs Abstimmen, danke Sascha fürs, ja, PC halten, Gast geben. Naja, es ist nicht nur PC halten und Gast geben, man <lacht> muss ja auch ein paar Werte gucken, nicht dass man das Ding kaputt fährt. Ja, das wäre ein Traum. Ja. Wir, Alter, ich habe echt Angst gehabt. Muss ich, muss ich mal nochmal... Sagen das Popometer und der Laptop sagen mir ja, wann Schluss ist. Ja, sehr gut. <lacht> Muss ich auf ähm, irgendwelche Werte in meinem Display halt mal hm? halt mal einfach im Auge, ob er irgendwie Zündaussetzer kriegt, ob der die Zündkerzen nicht verträgt oder was weiß ich, vielleicht mhm. ein bisschen Zündwinkel zurücknimmt, mhm. dass man da mal guckt. Da kann man ja vielleicht. Ja, ja. Das Gute ist an dem Display, ich kann mir immer Max-Werte anzeigen lassen. Ja, genau. Und so. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, äh, Daumen drücken, Glocke aktivieren und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Support ist kein Mord. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, ich bin Katie. Ich bin die Tochter von Papa. Wie der Wagen fährt, steht hier noch. Vergessen nicht zu abonnieren. Ciao, bis zum nächsten Mal.